Hey Öte. Willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Okay. Wir nehmen mal die MG. <lacht> ah, da ist ja was. Bin dran. Oh shit, sieht das schlecht aus. Major, Sanitäter kommt. Wo ist der Gefangene? Sie haben ihn! So. Hinten raus! Ich sichere diese Position. Fever! Brauche hier gestörte Kommunikation zum Sichern des Ziels. Das Aha. Ist Salt. Wenn er an einem Terminal den Transponder schrottet, war's das. Bestätigt, ich hole die Marines. Sehr gut. Okay, und wir rutschen. Okay, das heißt, wir kommen nicht mehr hoch. <lacht> Scheiße. Dann geht's halt hier raus. Da war gerade ein Name drauf. Das heißt, der Typ ist irgendwer Wichtigeres. Da ist das. Ah, ich kann den Namen gar nicht lesen. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wo muss ich? Da ist die Deckung. Da wollte ich hin. Ach du Scheiße! Wie viel überlebt denn der? So, jetzt aber. Hä? Okay, Drohne. <lacht> Have fun. Ach, da unten. Ach so. Ja, das macht Sinn. Ah, stimmt, ich habe ja kein Black Ops 3 sie mehr, das mir alle Feinde anzeigt. Das wäre jetzt ganz schnafte gewesen, aber naja. Ach, man, nur oh, die Drohne ist kaputt. Geht doch. Und jetzt. Wahrscheinlich hier runter. Raya ist das. Ach Achso. Ja, für mich ist es knapp zwei Wochen her. Ziemlich genau, glaube ich, auf den Tag, dass ich spiele. Aber irgendwie wollte ich immer Black Ops... äh, nicht Black Ops Infinite Warfare weiterspielen. Weil es mich jetzt tatsächlich mal wieder gefesselt hat mit den neueren Teilen. Finde ich ganz cool. Vor kurzem kam der Trailer zu äh, Black Ops Cold War raus. Da muss ich auch mal noch. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was das wird. Wenn sie wieder zurück in diese alten Stile gehen, wie dieser erste und vielleicht auch noch der zweite Teil. Dann freue ich mich da unglaublich drauf. Ich will nicht, dass sie stirbt da drüben. Äh, hi. Okay, die haut nicht ab, okay. Wollte schon sagen, hau nicht ab. Ich könnte sicher schießen, aber ich will nicht. Danke. Ich jag mal in die Luft hier. Das waren die falschen Granaten. Aber das geht auch. Ich würde jetzt tatsächlich eine Splittergranate nehmen. Habe ich hier nicht eine Wärmesignatur drauf? Doch. Nice. Der ist weg. Die da oben sie wusste ich doch, da oben sind noch ein paar. Die trifft mich, glaube ich. Ah ne, der war außerhalb. Okay. Den da oben sehe ich von hier aus nicht. Ah, von hier aus aber. Ah, come on. Ich wollte mich in die Nüsse schießen. Okay, die Waffe ist hier am besten. Und da drüben wird mir einen empfohlen. Das ist der Einsatzschild. Okay. Wir gucken mal, was das ist. KPS Longbow kenne ich gar nicht. Ah, ich glaube, die wurde mir nur empfohlen, weil ich die noch nicht hatte. Sonst sehe ich keine Lebende mehr. Das heißt, wir können weiter. Da war gerade einer. Ja, der war ziemlich scheiße. Gebe ich zu. Ich fülle meine Suche mal auf. Ich warte kurz, bis ich geheilt bin. Ich wollte mich ja eigentlich hier, hier anschleichen. Das hat aber, glaube ich, nicht ganz so funktioniert. die Spiele zeigt mir an, welches Ziel sie genommen hat. Das sind diese Signaturen. Ah fuck. Okay, das ist verdammt schwer jetzt hier. Das ist wirklich schwer jetzt gerade. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Okay, wusste ich dass das tatsächlich. Ich hab's mir gemerkt. Von Rent. Scheiße Ich lass noch mal einen Sucher los, dann kann ich die neuen mitnehmen. Okay. Das wird schwieriger, als ich gedacht habe. Ich glaube, das ist der, der vorhin geladet ist. Nein. Nein! Neue Waffe. Scheiße! Okay, das die Mission ist ja echt schwer. Kann ich nicht so schwer sein eigentlich? Ah, scheiße, ich starte wieder hier. Ah, ich wollte dem jetzt einfach nach, aber das ist dumm. Ich muss mich wirklich mehr versteckt halten hier. Okay, jetzt warten wir kurz. Hier unten waren noch vier Granaten, also vier von diesen Spinnen, die nehme ich mit. Als Suche heißen sie, aber ja. ich, ich finde, das sind wie Spinnen. Auch wenn sie nur vier Beine haben, ja, ich weiß. Okay. Hat die einen Schalldämpfer drauf? Ist nur eigentlich. Ich glaube, ich habe den Schalldämpfer verpasst sogar. Ist schon eine Zeit her, muss ich zugeben. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon. Jagt irgendwen, irgendwo. Ah ja, wirklich? <lacht> da ich hab mich jetzt ein bisschen erschreckt. Wieso ist er da plötzlich so losgerannt? Was zur Hölle? Nein. Ich sagte nein. Gut jetzt. Jawohl. Sieht sauber aus. Ah, die wollte ich nicht. Komm zurück. Dieses Level ist echt gut gemacht. Okay, da oben sind Feinde. Da drüben ist er. Ah, okay, die sehen mich schon. Ich glaube, da ist tot. Also ich hier nochmal eine Spinne hoch. Ich glaube, den habe ich. Ach, schönen Kakteen hier. Im Glas, wow, okay. Ja gut, <lacht> muss jeder selber wissen. Ach geil. Das sieht gut aus. Das heißt, wir gehen hier mal weiter hoch, langsam. Kontrollpunkt muss ja nichts Gutes heißen eigentlich. Okay, scheint alles ruhig zu sein. Bis jetzt. Alter, wie das aussieht. Okay, hier waren wir aber schon, glaube ich. Ah ne, okay, ja, alles klar. Ich wollte nur gucken, ob das wirklich nachfällt. Weil wenn es nicht nachgefüllt hätte, würde das heißen, wir wären in einer Simulation. Mal so in Theorie. Weil in der Simulation hatten wir unbegrenzte Munition. Ne, warte mal, ich bin wieder beim falschen Spiel, ne? Nein, doch, nein. Doch, ich bin beim falschen Spiel. Vergiss, was ich gesagt habe. Nix Sim Simulation. Okay, das funktioniert ganz gut sogar. Eine Sniper mit Visier, aber ich mag die Wärmeansicht hier leider ist sehr gut. Das ist Regen. Nur dass wir die gebraucht haben noch. Hat sich da oben was bewegt? Nein, okay, das sah gerade so aus für mich. Wegen dem Regen vielleicht. Ich wusste es. Wir sind doch in Genf, oder? Ich dachte, wir sind in Genf, wenn ich es richtig habe. Wir wollten ja den Anschlag zurückholen eigentlich. Also sie provozieren. Okay, da lebt keiner mehr gerade. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir in Genf sind. Ich finde es auch cool, dass die Roboter Wärmesignaturen abgeben. Das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn. Okay, wir kommen langsam näher, der haut immer mehr ab. Okay, ich wusste nicht, ob das geht wegen dem Wasser. Aber ich glaube, das hat nichts gebracht. Okay, die Drohne läuft nur auf eine bestimmte Zeit. Der ist unverwundbar, der ist unverwundbar. Okay, okay. Ich bin... Ich rauf gerade in die Granate. Scheiße. Da ist der. Ich dachte, den kriege ich jetzt, weißt du? Da ist noch einer. Ups. Ich wusste das noch einer. Dieser Wichser. Okay. Wir haben kurz Munition. Boah, die Musik wird richtig dramatisch gerade. Und los? Ah ne, mein Dreieck funktioniert. Ich wollte kurz sagen, mein Dreieck hängt irgendwie, aber ne. Ne, ne. Das wäre nur eine Versteckmöglichkeit gewesen nochmal. Das muss der Annex sein. Es ist in Screed Modus. Sauber. Wir hin rein. Ah, die Raw habe ich schon. Kann ich die Tür wieder aufmachen, falls mir jemand folgt? Nein, schade. Ein bisschen Unterstützung wäre schon ganz cool gewesen. Äh, nee, die ist voll tatsächlich. Guter Versuch. <lacht> aber zu ungenau. Ah, fuck. Der zieht zu langsam, wenn ich ziele. Ich wollte eigentlich genauso rein und hoch zielen, aber mit dem Zielen zieht das so langsam. Aber sonst die Dröhung ist ganz okay so. Was habe ich denn da für eine Einstellung gemacht? So ist noch besser. Perfekt. Ich kann tatsächlich relativ schnell seitlich drehen. Das funktioniert ganz angenehm. Und das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ist das ist ja ernst. Ich muss jetzt ernsthaft der Spinne hochkommen. Kann man schon machen. Ja, okay, der war sauber. Ähm, ich wollte gerade sagen, da mache ich die Tür aber vorsichtig auf. Und das haben die schon übernommen für mich. falsche Richtung. Ich, ja, okay. Ich, ich wusste, dass die gleich mich töten kann. <lacht> ich würde von meiner Granate getötet worden, nicht nur von einer. Ach klar, alles nochmal. Ach Scheiße. Der ist sauber tot. So. So, hier werfen wir direkt Granaten rein. Lieg's da damit Pistole, Kumpel. Ach so, ich nehme Muni von denen am Boden mit. Deswegen habe ich immer volle Munition. Jetzt habe ich verstanden. Komm, eine mehr. Curse. Ach so einfach kriegt man die kaputt? Mann sind die scheiße. Der muss auf Start. Ah ja, cool, danke für die Info. Kann ich nicht Wände hochrennen? Ich dachte, ich kann Wände hochrennen. Mit der Leiter kann ich nichts machen. Aber warte mal, ich bin dumm. Ich habe ja den. An Drohnen, die mich auch noch direkt kommen. Die ist immer gut. Und los geht's. Ich mag die Drohne, die ist cool. Die ist voll gut. Okay, dann los geht's. Jetzt kommt meine Drohne von hinten und erledigt das. Oh nein. Der umsonst stirbt. Niemals. landet Bestätigt. Die Red soll den Sprung vorbereiten. Die Schockwelle sollte die Olympus ausschalten, so dass wir sie entern können. Ja, okay. Er hat den Transponder zerstört. Wir holen uns die Olympus. Die Red kommt dazu. Alle Stationen, Olympus Mons ist Feuerbereit. Admiral, Sie müssen in einen Bunker. Sie feuern. Bria nein, nein, nein! ist tot. Er hat Litz, den Transponder danke. zerstört. Wir holen uns die Olympus. Die Red kommt dazu. Alle Stationen, Olympus Mons ist Feuerbereit. Admiral, Sie müssen in einen Bunker. Sie feuern. Nein, nein! Rains! Admiral Rains! Er ist zu Das HQ ist zerstört! Ach Scheiße! Alle Stationen! Ziel ist. Bist du spät gewesen? Ja, ich war zu spät. Also, ob ich da was machen kann? Alle Stationen! Ziel ist Olympus Mons! Auftrag einnehmen! Admiral Kotsch gehört mir. Kater, jetzt springen! Sir, Wow. Okay, voll hier. Ja. Gehen wir zur Brücke, bevor sie sich erholen. Eins eins gelandet. So ich behalte meine eigenen Waffen, aber ich will die Collection voll haben. Wir verlieren einfach alle, die wir haben. Ne, das ist halt richtig scheiße. Ja. <lacht> Siedlungsdefensiv und STF. Ja, jetzt habe ich das stimmt. ja Das macht Sinn. Gehen wir zur Brücke, bevor sie sich erholen. 1:1 gelandet. Komm schon. So. Nein, ah, ich will meine Sniper haben. Die ist mir wichtig. Vorsichtig einfach. Bei jedem Scheiß im Nachladen. Jetzt habe ich es vergessen, Freunde Ja, ich sehe sie schon. Da waren die drum. Hinter diesen kisten Achso, das ist mein Hacking für Roboter. Okay, das behalte ich mal. Nein, ah, die sind scheiße. ich gab es doch Drohnen. Mein Gott. War das hier vorne? Nein, das sind Splittergranaten. Ich nehme mit. Okay. Äh, das sind Spinneys, die kann ich brauchen. Irgendwo gab es scheiß Drohnen, das weiß ich. Weil Drohnen gut. Ich gehe mal hier hoch. Der hat eine neue Waffe liegen lassen. Der lebt noch, der lebt noch. Der lebt noch. So. Ist noch mal eine neue Waffe. Ich glaube, das war dieselbe Waffe. Ah, ist eigentlich nicht hoch. Scheiße. Ups. Achso, die geht leer, wenn sie keine Muni hat. Okay. Ach, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das sind Raketen. Nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope, nope. Hier drin? Ach so. Ach du Scheiße. Da lebt noch. Ob der immer weiß, wo ich bin Der weiß immer, wo ich bin Ja, der weiß, wo ich bin, genau Ah, der ist daneben. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Goddammit. Alles gut, dass er immer auf mich zielt, weil das macht es ein bisschen schwieriger. Aber es fühlt sich halt so künstlich an. Alles Nein, los, so. Und Wir gehen nächste Folge zum Aufzug. Ich beende die Folge jetzt mal hier auf euch es Gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es weitergeht. Ich gehe mal kurz meine Nase putzen, die ist verstopft. Und ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Cheerio!